Hallo ganz angemessen. Immer schön locker bleiben. angerufen. Die Herzapotheke mit ihren Tandern. Fünf Minuten zu spät. Ich hätte längst tot sein können. Dann bräuchte ich noch ein Autograd. Danke. Hallo Johanna. Hey Pian. Wie geht's dir? Kannst du bitte schnell unterschreiben, ich muss gleich weiter. Na sicher, ich kenn dich jetzt halt schon ein Weilchen. Was ist an deinem Arm? Das ist nix, ich mich am Ofen verbrannt. Hallo, Fräulein. Kannst du mir mal sagen, wo hier der Konsum ist? Oh, nee, Sie ja hin. Ich habe schon überall ja, ja. genug. Ja, ja. Tschüss, Johanna. Sasha, come on, come on. Da ist ja mein Rettungsengel. <lacht> Wie war der Flug? Hey, wenn du noch weiter wegläufst, brauche ich einen Greifarm. Legst mir noch ein paar drauf. Wie ist es eigentlich da oben? Unbeschreiblich. Aber momentan finde ich es hier unten viel schöner. könnten mich heute Abend ja mal mitnehmen. Hm? Ich glaube, da würdest du keine Freude mit mir haben. Ja, du hast recht. Der Sonnenuntergang über den Wolken wird total überbewertet. <lacht> es sei denn, du hast etwas Besseres vor. Nein, besser als das. Denk nicht, ich finde es nicht toll, dass du jede Woche vorbeikommst. Ich voll gern mal mitkommen. Aber meiner Mutter geht's nicht gut. Was hat denn deine Mutter damit zu tun? Hey! Lass uns doch mal ein Picknick machen. Ich kenne da eine schöne Stelle in der Stadt. Oder, ja, eine Pizza essen gehen oder ins Kino gehen oder so, hm? Okay, machen wir. Magst du vielleicht noch einen Kaffee oder einen Zug? Bis nächste Woche. Tschüss, Johanna! Wir können deine Mutter ja auch mitnehmen! Was guckst du denn so blöd? Dass keine Falten reinkommen. Und vergiss nicht wieder den Kragen. Mach doch die Tischdecke zuerst, damit die Blusen nicht wieder unten liegen. Und denk an die Lücke zwischen den Knöpfen. Ich kann nicht mehr alles selber machen. Was machst du da? Johanna! Pass auf! Sie verbrennt doch! Was ist bloß los mit dir? Bist du verliebt? Was? Wieso? Ich... Ich möchte dir doch nur helfen. Ich habe da jemanden kennengelernt. Er ist Pilot. Er ist schon voll viel in der Welt rumgekommen. Und er bringt mich zum Lachen. Weißt du, ich habe irgendwie... Ich habe irgendwie Angst, dass er das Interesse verliert, weil Ich brauche einfach zu lange. Ich will es nicht schon wieder versauen. Was hast du gesagt? Wann bist du endlich fertig? Schieb mich doch mal zur Anricht, ich komme nicht ans Telefon. Was hast du gemacht? Warte. Ich gebe dir eine los. eine Oxyprine. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Das oh. hat dir doch auch sonst nichts ausgemacht. Nein! Doch, das hat mir was ausgemacht. It's not too late, free from All living things